Grüß Gott, mein Name ist Christian Recht, ich bin Hausjurist an der österreichischen Nationalbibliothek und ich möchte in den nächsten zehn Minuten circa auf die rechtlichen Fragen äh, im Zusammenhang mit unserem Sammelaustrag eingehen. Die Nationalbibliothek ist äh, bekanntlich eine Kulturerbeinstitution, die äh, Bücher sammelt, einerseits aufgrund eines gesetzlichen Auftrags alle Publikationen in Österreich, also das sogenannte Pflichtexemplarrecht, andererseits aber auch selbst Bücher ankauft, beziehungsweise auch andere Materialien sammelt. Es gibt ja nicht nur die Bücher, die von der Nationalbibliothek gesammelt werden, sondern in den Sondersammlungen auch sonstige. Ressourcen wie äh, Bilder, Landkarten, ja, also da gibt es eine, eine breite Palette. Das deckt jetzt aber nur einen Aspekt eigentlich ab, nämlich den Aspekt, dass es sich dabei um Primärquellen handelt, also um Publikationen, sagen wir jetzt mal bei den Büchern, ja, äh, die ja auch in gewisser Weise äh, auffindbar äh, sein müssen. Ja. Ich komme jetzt äh, auf die sogenannten Metadaten zu sprechen. Also das, was wir als Katalogdaten kennen, wird natürlich von der Nationalbibliothek erstellt, um diese Primärquellen aufzufinden. Also wir haben es hier mit verschiedenen Artefakten, wenn man so will, zu tun, also mit verschiedenen äh, Dingen. Einerseits Primärquellen, die Werke im urheberrechtlichen Sinn sein können, und andererseits Katalogdaten, wo man sich auch fragen könnte, sind die denn urheberrechtlich gesehen geschützt? Und äh, meine Antwort, meine kurze Antwort darauf ist, Nein, weil bei den Katalogdaten geht es ja nicht darum, im urheberrechtlichen Sinn ein Werk zu erstellen, weil man möchte ja keine eigentümliche, schöpferische Leistung bei der Beschreibung einer Primärquelle, sondern man möchte ein Werk finden. Es soll genau das nicht sein, nämlich eigentümlich und individuell, sondern es soll nach einem Standard ein Werk beschreiben. Also wenn ich hier zum Beispiel dieses Buch hernehme, dann möchte ich dieses Werk dann auch finden können, und dann ist die Beschreibung dieser Katalogdatensatz eben nicht individuell, nicht eigentümlich gesehen und durch die Brille des Urheberrechts gesehen eben kein Werk und ist also daher als solches nicht geschützt. Das ist, wie schon gesagt, eine, eine sehr kurze Antwort, weil der Begriff der Metadaten, also der Beschreibungsdaten, ein sehr breiter ist und man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass es Metadaten gibt, die ein Werk beschreiben, die per se als Beschreibung dann sehr wohl auch wieder ein Werk darstellen können. Also wenn beispielsweise wissenschaftlich über ein Bild geforscht wird in einem Museum, dann kann durchaus in einem Katalogdatensatz dann auch eine längere Abhandlung enthalten sein, die dann Werkqualität aufweisen kann. Also insofern ist diese Kurzantwort Katalogdaten sind per se nicht geschützt, nicht immer ganz zutreffend. Ich habe davon gesprochen, dass ein Katalogdatensatz ja auch dazu da ist, ein Werk zu finden und deswegen müssen die möglichst uniform sein. Es ist allerdings so, dass diese Find-Funktion auch ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn man sagt, ja, auch diese Daten haben eine eigenständige Qualität und haben einen Informationswert und insofern rücken die dann auch immer mehr in den Vordergrund, wenn es darum geht, im Rahmen von wissenschaftlichen Auswertungen den Informationsgehalt aus diesen Daten herauszuholen. Also im Rahmen des Data Minings kann man sich dann durchaus vorstellen, dass diese Daten sehr wohl Verwendung finden, daher auch durchaus für die Forschung interessant sein. Da ist es so, dass wir ja das Pflichtexemplarrecht traditionellerweise für, das, für die Printwerke haben. Das ist also seit Jahrhunderten etabliert. Nachdem der Anspruch dieses Pflichtexemplarrechts, also alles, was in Österreich publiziert wird, systematisch zu sammeln, ja technisch unabhängig sein sollte von der Art, wie es publiziert wird, hat man vor allem in den letzten 20 Jahren diesen Sammelauftrag erweitert. Sprich, man hat dann im Jahr 2001 dann auch digital produzierte Werke dazugenommen, allerdings nur die offline produzierten Werke, also die auf einem Trägermaterial vorhanden sind, wie CD-ROM, CDI etc. 2009 wurde das noch einmal erweitert, um den Sammelauftrag von im Internet publizierten Medieninhalten, also insofern werden digital produzierte äh, Medien gesammelt. Was allerdings noch fehlt, das ist ein Sammelauftrag, ein gesetzlicher Sammelauftrag für E-Books und ähm, für E-Journals, also für Medien, die äh, digital produziert und digital angeboten werden, aber nicht im Web abrufbar sind, keinen Webinhalt, äh, keinen Webinhalt darstellen oder auf einen äh, Träger angeboten werden. Was ergeben sich daraus für äh, Konsequenzen in urheberrechtlicher oder auch in medienrechtlicher äh, Hinsicht? Wir haben im Pflichtexemplarrecht selbst, was jetzt die Benutzung von Druckwerken äh, betrifft, ja keine Benutzungsregelung, sondern das ist im Urheberrecht geregelt. Bei den offline produzierten äh, digitalen äh, Werken ist es grundsätzlich genauso. Nur beim, bei den webgeharvesteten Materialien ist es so, dass es eine Benutzungsregelung gibt, die tatsächlich schon im Mediengesetz drinnen steht wo also verankert ist, dass diese Materialien vor Ort benutzt werden können und zwar ausschließlich vor Ort in der Bibliothek. Darüber hinaus sammelt die Bibliothek natürlich auch sonst produzierte digitale Materialien eigenständig, indem sie Vereinbarungen abschließt mit Medieninhabern. Wenn man jetzt einen digitalen Content übernimmt, dass man diesen Content und die Benutzung dann auch sehr genau vereinbart, in welcher Form der zur Verfügung gestellt werden kann. Was wir in der Bibliothek feststellen, das ist, dass die Bibliothek als Forschungspartner immer stärker involviert ist. Früher war die Bibliothek mehr in einer servicierenden Rolle, jetzt ist sie stärker involviert, auch in Forschungsprojekten als früher. Wir sehen, dass sich dadurch auch neue Forschungsmöglichkeiten ergeben, also quantitative Forschungen, digitale Materialien können eben anders erforscht werden. Es gibt ein anderes äh, Berufsbild in Form eines Digital Curators, äh, der eben digitale Daten äh, ordnet, servisiert. Äh, es gibt ein neues Berufsbild mit den Digital Humanities, äh, wo Bibliotheken eben äh, sehr stark als Partner nachgefragt sind und wir sehen, dass es dort eben auch äh, zu einer Diversifizierung, zu einer Spezialisierung im rechtlichen Bereich kommt. Also wenn ich jetzt äh, von einem Forschungsprojekt, von einem Forschungsvorhaben äh, höre oder gefragt werde, was in rechtlicher Hinsicht zu beachten ist, dann äh, sind dann immer so mehrere Sichtweisen bereitzuhalten, mehrere Brillen, durch die man sozusagen schauen muss. Im Wesentlichen äh, ist immer die Kernfrage dann, äh, um welche Daten geht's? Und wie sollen sie verwendet werden? Und dieses Problemfeld muss man dann äh, sich einerseits aus der urheberrechtlichen Perspektive anschauen und andererseits aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive, ja, wenn es um Personen geht und um Personendaten. Wer sich für das Thema automatisch generierter äh, Inhalte interessiert, dem kann ich dieses Buch hier empfehlen. Roboterjournalismus, Chatbots und Co. von Herrn Weber im Heise Verlag erschienen, äh, 2019. Text das Thema sehr unterhaltsam und informativ ab mit einem kleinen juristischen Kommentar dazu. Ist aber aus meiner Sicht sehr, sehr lesenswert. Vielen Dank.